Basti, die Froni und ich, wir kommen gerade aus den Dolomiten zurück und hatten eine Genustour nach der anderen. Eine Frage, die wir uns aber immer gestellt haben, muss ich wirklich eine Softshell-Jacke in die Berge mitnehmen? Ja, eine Jacke macht im Berg immer Sinn, weil mhm. du weißt nie, was das Wetter macht, Es ist einfach wechselhaft. Du startest bei schönem Wetter und dann kommt der Regen und so. Also eine Jacke macht immer Sinn. Mhm. Wenn ich die ganzen Outdoor-Magazine durchblätter, dann heißt es auch hier, auf dieses Thema muss ich auf achten, auf den Punkt muss ich achten. Sag mir doch bitte aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja den, den Laden hier in den Bergen, was ist wirklich wichtig bei einer Jacke? Ganz wichtig ist mal, was du machen willst. Ob du jetzt eine Eintages- oder Mehrtagestour machst, ähm, ob du eher oberhalb der Baumgrenze unterwegs bist oder vielleicht auch nur wanderst oder sogar einfach nur mit der Jacke spazieren gehen möchtest und einfach eine gute Jacke bei deinem Spaziergang dabei haben möchtest. Mhm. Und bei der Icepeak-Jacke jetzt ganz speziell, was macht sie so besonders? Also bei der besonders ist auf jeden Fall der Materialmix. Du hast einfach verschiedene Materialien in der Jacke verarbeitet. Du hast oben Softshell-Material, mhm. was einfach gegen Wind und Wetter dich sehr, sehr gut schützt. Hast aber trotzdem auf der Seite ein sehr elastisches Material, mhm. was dir eine gute Bewegungsfreiheit lässt. Und auch beim Schwitzen einfach dich da sehr atmungsaktiv ist, wo du auch unter den Armen zum Beispiel noch Belüftungslöcher hast. Okay. Das sind auf jeden Fall Sachen, die die Jacken auszeichnen. Und wie gesagt, auch wenn du sie einfach mal mitnimmst, mhm. du kannst sie super klein machen und Gib einfach mal. im Rucksack mitnehmen. Aha. Auch wenn du sie nicht brauchst, sie nimmt nicht viel Platz weg. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Bei den Outdoor-Jacken scheiden sie so ein bisschen die Geister. Die einen, äh, denen ist sozusagen der Wetterschutz wichtig, den anderen äh, die Atmungsaktivität. Ist für dich beides wichtig und geht beides? Die Membrane werden immer besser, mhm. also der Sanessenschutz funktioniert immer, immer besser mit einer Atmungsaktivität dazu. Mhm. Eine Jacke mit Membran ist nie so atmungsaktiv wie eine ohne, aber es geht mittlerweile bei sehr, sehr gut miteinander. Basti, und sag mir doch ganz konkret bei dieser ICP Jacke, für welchen Einsatz kann ich diese verwenden? Das ist eine sehr breit einsetzbare Jacke, die hat mhm. hinten ein bisschen tiefer geschnittenen Saum. Dann kannst du das sehr gut mit dem Rucksack tragen oder auch beim Radelfahren. Und sie hat ein kleines Parkmaß, du kannst sie gern überall hin mitnehmen. Und sie schützt dich einfach, weil du oben Nässeschutz hast, hast aber keine ganz so warme Jacke, wenn es zum Beispiel auch einfach mal am Gipfel die Sonne scheint. Mhm. Das heißt, ich kann die Jacke sowohl im Biergarten verwenden, als auch auf dem Berg. Unbedingt. genau. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt äh, zu der Icepeak-Jacke und auch zu anderen Themen, dann wendet euch doch bitte an den nächsten Sport2000-Händler in eurer Nähe.